Muss muss mir erzählen? erzählen, weil ich stehe wieder schnell da. so wie ihr sehen konntet haben wir äh, herrlich ruhige nacht gehabt und jetzt auch schön gefrühstückt ähm, ja so wie wir letzte woche geändert sind so startet die neue woche mit schönes wetter es ist noch voll sommer hier ähm, und äh, das genießen mir auch der kurze hose habe ich schon an und äh, jetzt fahren wir weiter wieder richtung Süde der insel weil äh, naja Ihr würdet es schon erwarten, da der Wind und Welle am besten sind und äh, wie üblich folgen wir die Wetterfeuersagen. Ja. Also, schönen Start in die neue Woche, wir sehen uns da. Und hier steht noch ein und äh, macht Abwasch, eine, eine. <lacht> und ist direkt dabei die Frühstückssachen äh, zu spülen. Ja. Du bist immer schön fleischig, ne? Flässig direkt. Ja, nicht immer, aber besser, wenn das so eintrocknet zu so dann hat man doppelte Arbeit. Ja, also sehr gut. Also ich habe Sie gerade einen schönen Start in die Woche gewünscht. Super, von mir auch, guten Start in die Woche. Ja, und dann sehen wir uns im Süden der Insel wieder. So, hier stehen wir dann in Kia und Kate ist gerade dabei ihr Foil aufzubauen. <lacht> Guten Morgen Kate. Morgen. Morgen. Bist du gut ausgeruht? Ja, ich spüre so ein bisschen meine Muskeln, aber fühlt sich gut an. Ja, aber gestern war schon ordentlich Action ne, auf dem Wasser. Ja. Ja. Einiges ja. los auch noch. Ja, es war richtig einiges los. Es sind noch einige Urlauber hier, hauptsächlich ja. äh, Deutsche. Und Aber vor allem <lacht> war das hier, glaube ich, auch jetzt der einzige Spot, der irgendwie so ging auf der Insel. Macht auch was aus. Das, das macht so es wahrscheinlich aus. Und es ist echt traumhaft schön. Man sieht es hinter uns auch. Direkt mit so Bergen, schönes Sandstrand. Mhm. Schon richtig gut. Ja. Das Einzige, was wir gesagt haben, hier der Nachteil, der Boden hier. Es ist ja nur äh, Dreck, Sand, ja, ja eher also, zu viel Sand, so ganz feiner ja. Sand am Strand und das Material, man kriegt es nicht sandfrei eingepackt irgendwie. Nee. man es da vorne einmal hinlegt, ja, normal gibt es oft irgendwie ein kleines Stück Wiese irgendwo oder Asphalt, wo wir dann den Wing und das Board direkt vom Wasser hin hinlegen können, zum Trocknen und schön abbauen, aber... Nee, das, das gibt es hier nicht. Nee. Aber was es jetzt gibt, ist nochmal ein bisschen Wind, zumindest... Für ja, mich? Es ist, äh, kein, kein klein wenig und hoffentlich genug für Kate mit dem großen Wing, großen Flügel und ähm, schau mal, ob es äh, reicht. Ja. Also, viel Spaß hier. Ja. Okay. I've been seeking for the glory. Say, say, say my name. And I've been trying to rap my own story search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, night on till midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I Clouds, But I'm getting really scared of heights I used to spend time with all my friends But who's gonna like me if I'm not there? Cause I got my head in the clouds But I'm getting really scared of heights I try to get everyone to see me I play, play, play my games I just end up looking like a showcase I haven't myself to blame I'm sitting here in this empty room Walls keep tumbling down, down Cause I ain't got nobody So lonely when the day is through I'm in the spotlight Not home till midnight I want somebody es ist äh, Nacht, geht es zurück vom Wasser. <lacht> ne, es ist Abend, Nacht. sorry. Es ist Abend, geht es zurück vom Wasser. Ja, und wir essen gerade. Herrliche Kost hier, so also mit herrlicher Sahnesauce und ein paar Gemüsen. Und da sitzt sie, die kochen und genießt ihr Essen. Wie war's wegen? Ähm, schön, aber... Es hätte was mehr Wind sein dürfen. Ja, es war echt Arbeiten, ne? Ja, Wenig Wind, Wind, aber es sah trotzdem. Und am Ende musste ich lang schwimmen. da war ich so auf Höhe von diesem Felsen, der da in der Mitte raussteckt. Und dann kam ich nicht mehr aufs Board. Dann war ich eigentlich schon fast an Land, wieder so zurückgetuckert und ein bisschen geschwommen. Und dann kam wieder was mehr Wind. Dann dachte ich, oh jetzt probiere ich es nochmal. Ich hatte keine Lust am Strand alles hochzulaufen. Hat im Endeffekt nicht gereicht. Es hat nur gereicht, dass ich wieder draußen war, bis hinten am Felsen und wieder alles rein zu äh, schwimmen musste. Ja, aber es war nett. Ja, schön. Okay, dann lassen wir dir jetzt gemütlich äh, Abendessen und dann kann ich mich auch am Abendessen begeben und dann äh, schönen Abend dir. Danke. Thank mm -hmm. you. habt, Wir stehen auf einem richtig herrlichen Plätzchen. Heute ist gar kein Wind, deshalb haben wir einfach ein schönes Plätzchen angefahren, wo wir schön baden können und schön stehen können. Es ist so herrlich hier. Ja, na, ruhig. Ja. Und ich muss dich bedanken, weil du hast gerade meine Haare geschnitten. Ja, es ist sieht's. wieder kurz. Es ist wieder schön kurz. Aber ich habe schon gesehen an einer Stelle muss ich noch mal nachbessern. Kurz äh, eine Strähne abschneiden, die zu lange raushängt. Okay. Kriegen, Kriegen wir hin. Oder du. <lacht> ich. <lacht> genau. Das ist ja. so ein Luxus, dass du äh, dir das traut und auch einfach macht meine Haare zu schneiden. Das ist praktisch. Praktisch auch, aber auch ganz lieb und nett. Und du machst das auch super. Also du hast danke. Talent. Äh, danke. Danke. Ja. <lacht> macht auch Spaß, muss ich sagen. Ja. Das habe ich vorhin gesagt, es wäre auch praktisch, wenn mir jemand ein bisschen meine Haare schneiden könnte, weil die Spitzen sind äh, sehr, sehr trocken. Aber brutal kaputt. geworden. Sorry, ja, dass ich störe. Aber ich echt und also, blond Und blond. Das Normal bin ich ja echt auch relativ dunkel, aber naja, bei mir wartet es dann einfach mit dem Haarschnitt, äh, bis wir wieder zu Hause sind. Wir kommen gerade zurück von einer Wellenreise schon mal wieder. Wir sind in Simius und haben die Wellen aufgesucht oder zumindest das, was es ähm, hier abzugreifen gab, weil es gerade nicht so einfach ist auf Sardinien, um die Wellen zu finden. Äh, war richtig schön, hat Spaß gemacht, zumindest mir. Wie war es bei dir? Ich mein Mund noch voll. Okay, mach mal leer. Mit so Kringel. Kringel, hier typisch italienisch. Die sind richtig lecker, also Kringel mit Anis. Echt lecker. Und bei mir war es so lala, weil ich war so voll, aber ich habe meinen großen Flügel, Frontwing, die da, die das auftritt, wird gebrochen letztes Mal. Beim Surf-Hollen. deswegen hatte ich jetzt eigentlich nicht mein Surf-Holl, sondern das, was ich benutze zum Wingen und die ist deutlich kleiner. Mhm. Gibt viel weniger Auftrieb und dann ist es umso schwieriger irgendwie auf die Welle zu kommen. Und die Welle hat gar nicht so viel Kraft und lag ziemlich voll im Wasser, deswegen all mit all war es ziemlich ja. schwierig. Aber du warst da, ich war da, wir waren im Wasser, es war schön. Und jetzt arbeite ich ein bisschen mehr. Mit Oliven und Kringern. Bierchen gibt es leider keins. Das ist alle. Man muss auch mal einen Tag ohne auskommen. Ja, locker. Probiere ich. Oh, oh, oh. <lacht> Heute war sowieso ein richtig ereignisreicher Tag. Wir waren schon in Cagliari, wir kamen eh von der Ecke und waren im Photoshop, ja. weil unsere Kamera ähm, muss mir das erzählen, weil ich stell ich, ich stehe wieder schlecht da. <lacht> ja, aber es kommt nee, halt. Ja. Ja. ja. Wir können nicht mehr filmen mit unserer großen Kamera. Und es kommt, weil ich die Memory Card <lacht> falsch rum im Kamera gesteckt habe. Ja, einfach. ohne dass ich es gemerkt habe und einfach durchgedrückt habe. Jetzt das ist der SD-Karten-Slot. Karte nee, ja, ja, die auch. ist nicht so schlimm, die kann man kaufen. Beide sind kaputt, der Slot und der Memory Card. Ja, der Memory Card ist ja nicht so schlimm, kann man äh, einfach kaufen, aber der Slot äh, und die in dem Shop heute, die können das nicht reparieren. Die meinen auch in ganz Italien gibt es nur einen der Kamera Repair Service. Genau, und das ist im Norden von Italien. Ja, jetzt wissen wir nicht so ganz was machen. Damit haben wir eben gerade vom Land auf ähm, Aufnahmen gemacht. Bilder auch ähm, vom Wasser, weil wir dann ein größeres Objektiv hatten und auch Videos von auf dem Wasser. Ja. Und auch die ähm, ich meine, ich das gemacht Wing Tutorials. Ähm, da haben wir ein Mikrofon zugekauft. Jetzt können wir unser Mikrofon nicht mehr benutzen und keine Tutorials mehr aufnehmen. Es tut mir so leid. Nee, stimmt mir echt <lacht> leid. Das ist echt blöd. Oh, ja, ist richtig aber es ehrlich. ist jetzt passiert. Wenn ihr uns einen Tipp habt vielleicht, ähm, ob ihr wisst, ob man das, ich habe schon gesehen, man kann diese Slots auch einzeln kaufen und selber austauschen, aber vielleicht habt ihr Erfahrung, ist es einfach zu machen oder lieber echten Experte, was ich glaube, ich denke, ist besser. Aber teilt mal eure Erfahrungen, ob ihr euch da auskennt und gebt uns gerne Hilfe. Meine. Ja, weil wir wollten keine, die haben uns schon eine angeboten, eine andere kaufen, aber wir haben wollen jetzt nicht so viel Geld ausgeben, wenn wir eigentlich eine haben. Ja. ja genau, so ist die Lage bei uns. Ich hoffe, bei euch ist die Lage gut. Und genau. äh, ich hätte gesagt, äh, nächste Woche gibt es wieder viel neue Ereignisse. Wir erzählen es noch nicht, ihr seht es nächste Woche, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja. äh, bis dahin würde ich mal sagen, ciao, genau. dag, dag. Doei doei hm. <laughs>